Im Zusammenhang mit strafbaren Cum-Ex-Aktiengeschäften sind in Hamburg Privaträume des ehemaligen SPD-Politikers Kahrs und Räumlichkeiten der Finanzbehörde durchsucht worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Köln als zuständige Strafverfolgungsbehörde mit. Es gehe um den Anfangsverdacht der Begünstigung gegen drei Beschuldigte. Zurzeit beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft mit dem Skandal, bei dem es um den Vorwurf steuerlicher Absprachen zwischen führenden SPD-Politikern und der privaten Warburg Bank geht.